Nein. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer FON. Wir spielen wieder eine Runde Suchen und Zerstören mit Admiral und Dante. Ich werde nicht viel dazu sagen. Hier kommt das Video. Oh, das waren die Japanesen, na, ja, nicht ja, okay. der. Ich hab, ich hab gleich Bombe. Ich hab gleich Bombe. Hallo, hallo. Ich hab gleich Bombe. Kurz hab ich. Was? Mann, Dante, du bist ja, okay. so ein Fladerrand, Mann, Wirklich. wir haben Leben. Oh, du hast... Nein. Ah ja. Da drüben. See. Er geht ich bin weiter rechts. Genau hinter diesem Silo. Ich bin bei dir. Ist Silo. Oh. Da oben. oben. Er ist tot. Da legt die Bombe. Vorne legt die Bombe. Wo ist es? Da, Warte. Wir platzieren Sprengstoff. Sicher den Perimeter. Echt? ist platziert. Nein, er hat mich umgebracht, okay aber ich hoffe, es geht sich noch aus. Bitte, eine bitte, überlebt mal, das überlebt mal, komm. Oh, oh. Ja! Weiter soll der nächste uh. Oh shit. <Genese>. Oh shit. <lacht> <lacht> Nehmt sieben Bombe oder so. Also. Ziele identifiziert. Schnappt die Bombe und dann rein. Sehr gut. Da hat die Bombe. Ich dir. Die Bombe ist im Spiel. Beschützte Träger. Ist Super, danke. Die Bombe jetzt. Ja. Wir platzieren die Bombe. Jetzt die Bombe platziert. Startet die Uhr. Schade, geil, Charlie. Ich schaue zu der Bombe. Oder schaue zu der Bombe. Ich schaue, schaue, schaue okay, zu der Bombe. Passt. Werfe Granate! Wen schießt du? Einfach mal nach vorne. Granate! Schießt, kommen sicher von hinten. Sehr stark! Sehr stark, schade. Bereitmachen für die nächste. Die Bombe ist explodiert. Das ist es. Aber gut für ich gut verteidigt Oh. Ja, der amerikanische Helm hat dir geholfen. Sind Amerikaner die sind amerikanisch. Achso, Putz. Wir haben die Bombe. Warte, ich bin hinter dir. Wir kämpfen überall. Bei Oh, weiß ich nicht mal, er mich gewonnen hat. Er hat mich rasiert, aber. Ja, warst du hinter mir dann, Wo? Ja. Da vor dir war. Ja, da. Die, oh, die machen alle ist Hardcore. Was das ist Ginelli das? Ist hardcore, Bruder. Er ist abnormal. Ja, er weiß, wenn er nicht gewinnt, dann kann er nicht in seinem eigenen Land bleiben. <lacht> Ja, ja. Oh ja. Wir nehmen alle auf. Die Bombe ist im Spiel. Ja, ja. Der Lauf ja, Ja, ja. ja. Wieder da raus. Hat Zeigen geschaut. ihnen mit wem sie es zu tun haben. Rauf auf er Admiral, ich sag, er wollte Raufen. Oh, ja! ja. Wo, wo kommst du, Mann? Oh, Mann. Er übertreibt ein bisschen. Jetzt müssen wir verteidigen, ja. bestätigt. Verteidigung bestätigt. Verteidigung ist elementar. Ja. Ah, ja, da war ja noch einer. Ha! Deutscher! Ich hab Deutschen rasiert! Wer ist Deutscher? Ha! Also nein, nein, ich hab nichts gegen Deutscher zu er. Ich habe mich halt gefreut, ein Deutscher. Oh mein Gott. Feinde nähern die Bombenplätze verteidigen. Valtron dreich. Ja. Triff ich ihn nicht. Diese work. Ich gehe von hinten. Also ich versuche halt Das war links du rechts. Das war links, wie ich gegangen bin. Und der, was mich abgeschossen hat, war links. Ja, aber da war ich gegangen. Ah, okay. <lacht> <lacht> ah. Oh. Objektposition bestätigt. ist. ich glaube er spielt ja. schon seit voriger Woche Call of Duty. Wann ist das denn gedacht, du komm gestern? Oh, da ist er, da sind die. Da drinnen ist er. Oh, Nein, das ist auch einer. Don't. Der Chinese ist wieder aktiviert. Der Chinese. Was? Ja. Schein äh, Man, sollten wir eigentlich nicht campen, theoretischerweise? <lacht> Wenn sie die Bombe legen? Schon eigentlich, oder? Schon. Ja. Was finden wir diese Pass auf, der mit Famous, schau, pass auf ihn jetzt, schein oh. Ab. Ich habe ja, ja. die Wände schon gerade. Ich schon auseinandergenommen gerade. die Nein, das ist Warum ist er ja. im Spiel? Nein, nein, nein. Den er macht das Träger. schon der Trailer. oben ist er wieder. Er ist dieser einer, der, der was die letzte Runde ganz oben. Ja, wo er den, den Mini Kopf am Ende die Runde. Was? Das gibt's nicht. Okay. Ja. Was? Wie ich sagte, Mann, er ist schon. Mann, da oben. Mann, er ist da oben. Ich habe ihn angeschossen. Euer Erke, handlich sind. Bist du Wahnsinn? Ich mach weiter. Das ist irgendwie... Was hat der Chineser? Achso, wir wollen ja. soll die Taktik wieder machen. Wir gehen dann zu B. Weniger als eine Minute, Soldat. Da oben, der Typ ist nicht normal. Oh. Besser. Was? wir sind nicht raus. der oben, Schau. Ja, ich gehe geh. Oha. Das weiß nicht. Ich ja, gehen mal zu. Geh mal zu B, nimmst die Bombe? Statt die Bombe und dann rein da. Das wirklich Die Bombe ist im Spiel. Ziele identifiziert. Wir platzieren die Bombe. Also Wohin? Wohin laufst du? Hä? Ja, ja. Schau, wie ich uns von hinten im Wolter. Sicher die Bombe und zerstört diese Ziele. Wir haben die Bombe. Bewegung. Irgendwie. Magazinwechsel! <lacht> Von wo? Von wo? Von wo, Bruder? Wo? Wo ist er? Wo? Feindliche Drohne online. Sein verfickter Scheiß-Cheater, Mann, ehrlich. Weil das dasselbe, der was oben war oder wie? Ja. an. Bist du verrückt? Wo ist unser Chineser? Sollte der Chinese? Wir verlieren an Boden. Holt oh. auf. Oh, das ist der Deutsche. Ich glaube, er hat er hat mich gehört. Seitenwechsel. Bereit halten. Mit Objektpositionen bestätigt. Verteidigung ist elementar. Ohne geworfen! Schau, er käme einfach in der Ecke. Dieser Scheiß-Mutbar! Der Drehti ist so... <lacht> alles, das ist ein Schittermann. Bortig bei A wahrscheinlich. Er hat gewusst! Er hat gewusst, Mann! Feindliche Drohne online. Das kannst. Heißt... Mal hör auf, was ist das? Ich schicke den in jetzt allen beiden, ich schieb das kann ja nicht sein. Wie schieb das aufregiert? Wie funktioniert das so? Das. das Mal haben wir verloren, aber wir sind nicht raus. Bereit halten für neuen Einsatz. Eine Niederlage. Die Niederlage hat nur Aber was soll man machen? Man kann ja nicht immer gewinnen. Schaltet jetzt einfach, wenn es wieder vorn heißt.